Schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Zehn Jahre ungefähr nicht da gegessen und heute ist es soweit. Ich dachte mir anlässlich zu dem Skandal bei Burger King wäre ja, das ist jetzt genau der richtige Moment. Und einfach mal jetzt stichprobenartig checke ich hier einen Burger King an der äh, Raststätte ab und gehen danach zu McDonalds und machen mal den direkten Vergleich. Wo ist geiler, wo ist frischer, wo ist besser. Viel Spaß beim Video, Leute. Falls euch das Video gefällt, lasst es mich gerne mit einem Daumen oben wissen. Und jetzt gehen wir erstmal Burger King rein und machen einen direkten Vergleich. Drei Burger und Pommes. Machen wir jetzt was Schönes. Also Leute, unsere Beute, ich werde natürlich auch jeden Burger bewerten und dementsprechend natürlich auch dann bei McDonalds, werden zwischendurch dann rüber switchen und es wird natürlich auch eine Antwort auf das ewige Hin und Her, welche Pommes sind besser, werde ich meine Meinung natürlich auch zum Besten geben, also ihr kriegt den komplett Rundumschlag zwischen diesem ewigen Krieg, was ist besser als Burger King oder McDonalds, kriegt ihr natürlich von mir. Und es geht los mit dem Classic Cheeseburger, hier bei Burger King. Also ich würde mal sagen, bei Burger King sind generell alle auf Alarmbereitschaft. Ich glaube, hier wird gerade alles gegeben. Mal schauen wir einfach mal. Damals wie heute, gerade sehr prägnant, sowieso dieser Senf, dieser giftige Senf zusammen mit den Gurken, dieses gewisse Ketchup-Feeling. Am Ende des Tages, diese Dinge habe ich früher gegessen, wo ich kein Cash hatte. Da war ein Euro, war immer drin, kommt man sich holen. Ob nach dem Vollsuff oder nüchtern, scheißegal. Mittlerweile zwei Euro das Ding, also am Ende des Tages ist das nicht. Das muss man sagen. Es ist trocken, es hat nicht besonders viel das Fleisch, ist einfach nur ein plattes Stück Fleisch, tiefgekühlt, aufgewärmt. Hat auch dieses gewisse Grillaroma, sage ich mal. Irgendwo da mal meint sich das einzubilden, hier bei Burger King. Es ist immer noch besser als so ein billig mikrowellen -Bürger den ich schon in manchen Restaurants gesnackt habe oder letztens bei mir in Hamburg im Phoenix-Center. Aber es ist immer noch ein schlechter Burger, das muss man einfach sagen. Gehen wir mal rüber zu Meckels einmal und dann kriegt ihr hier mal eine Bewertung. Ich denke mal kurz einmal nach. So, Archie, Bestellung, wa? Du das? Also, schreiben bei Pommes vegan. <lacht> Fehlt noch glutenfrei. Oh, Pizze. Wir haben unsere Tash hier. Ich sag mal nur so. Wartezeit, hier ging es echt schnell, aber da war auch nicht wenig los, ne? Gucken wir mal. Wir machen jetzt hier drüben, wie bei Burger King, erstmal schön den Cheeseburger Ahmed, bitte schon mal deine Aufnahmen hier. Ich denke mal, das wird hier auch Tagesform sein, Leute. mal ist ein Text mehr Soße drauf mal weniger. Das ja, ist tatsächlich besser als der bei Burger King. Also immer noch trocken, Bann außen trocken, immer noch keine Liebe, immer noch kein guter Burger. Ein bisschen mehr Soße, Zusammenspiel mit den Zwiebeln, dem Käse, dem Senf, Ketchup. Und knapp über fünf, 5, 5,2. ist in Ordnung. Kann man sich reingeschmacklich nebenbei geben, wenn echt gar nichts geht, irgendwo auf die Schnelle, kriegt man ganz schnell einen Burger. Einmal kurz so ein paar Pommes snacken, dann geht's rüber zu Burger King. diesen ganz typischen fast food charakter diesen fritteusen Fettcharakter. Salz vergessen schon mal, aber trotzdem, selbst ohne Salz, die kriegen so von mir von 15 Punkten. Ey, Pommes sind in Ordnung? Zum Burger King, Cheeseburger gibt's von mir, vier Punkte. Also ich finde, kann man essen so, aber das ist kein geiler Burger, man. Den habe ich mir noch schlechter vorgestellt, aber vier Punkte, finde ich, geht klar. Ich kann verstehen, dass man den isst und kurz weg weil du weißt, was du kriegst und du wirst dementsprechend nicht enttäuscht. Aber wenn du nur geile Burger gewohnt bist, ist das nichts. So, noch mal schnell ein paar Pommes hier. Nicht 100% perfekt durch, würde ich sagen. Ich werden jetzt nicht sagen, roh von innen, aber könnte ein bisschen knuspriger sein. Kennen die Dinger aus dem Ofen, wenn man sie irgendwie nicht lang genug durch Tappe ich. Also da muss ich wieder mit den Kommazahlen kommen, ich würde eine 3,8 geben. Ist irgendwie noch tragbar. Kein Komplettausfall, ich würde sie essen. Nur wir kommen zur Runde Nummer zwei, Big King. Bei McDonalds wird es der der Big Mac sein. Der sieht mir tatsächlich mehr nach Liebe aus als eben der Cheeseburger. irgendwie Noch mit den Zwiebeln und so Gurken in der Mitte, kann man machen, snacken wir rein. Schöne Soße da drauf, besseres Verhältnis zwischen Zwiebel Ist schon geiler als der Cheeseburger, viel geiler. Immer noch natürlich, das lieblose Patty, trocken, aber der ist deutlich schon mal geiler als der andere. Ich, fall, das ist gar nicht gewusst. ich eigentlich nicht, aber die Zuschauer haben mich gezwungen. Gucken wir mal, wie der Big Mac ist. Ach, mal zeig uns noch mal ein paar Bilder bitte. Sieht alles aus wie ein trockener Lappen, Leute. <lacht> Also erstmal, ich habe echt nicht wenig gesnackt jetzt hier. Kein Fülle gefühlt, gar nichts. Leichte Süße bei dem Burger, auch durch das äh, Bann. Einfach nur trocken, man. Einfach nur trocken. Ich weiß nicht, was hier jetzt abgeht bei dem. Also jetzt wirklich, da war der bei Burger King wirklich besser. Trägt ihr gleich die Bewertung der von mir 2,5. Einfach nur trocken. Haben vielleicht was vergessen, ist so, aber dann stellt euch vernünftige Leute ein. Bei Burger King besser als die Bewertung von Burger King. Ich will jetzt die Bewertung von eben nicht über den Haufen werfen. Da eigentlich war es 4,5. Der war schon ein kleines Stück besser als der Cheeseburger. Nehmen wir diesen Beigeschmack mal ein bisschen raus. Kann ein schlechter Moment gewesen sein. 4,5 Punkte für mich den Peking. trotzdem immer noch trocken lieblos aber man kann das machen leute man kann das machen diese mayo touch am oder was das für eine soße war der war nice glaube, wenn da ein macher am Burger ist und den perfekt macht dann wäre das vielleicht noch mal ein bisschen besser dann gehen wir zum long chicken Ahmed sagt gerade nochmal Lifehack, irgendeine Zutat weglassen, mit Käse, ohne Käse, wie auch immer, dann machen die den frisch. glaube ich denke, den kennen die meisten. Ahmed sagte, den persönlich ist er zum Beispiel sehr gerne, wenn er richtig frisch ist. Also generell, ich merke bei allen Bürgern, Da der Skandal war gerade, man sieht dann immer viel, oh, komplett trockenes Brot, hier Salat, alles alt. Wenn ich jetzt nicht reindenke, wie das geschmeckt, hat für mich zumindest nichts alt geschmeckt. Oder irgendwie so, klar, Brot ist trocken, hier auch wieder trocken. Ich weiß nicht, was da los ist. Jetzt nicht irgendwie Salat alt. Fleisch irgendwie dreimal aufgewärmt. Da, muss ich sagen, habe ich nichts gespürt. Das ist so ein Zwiespalt, Leute. Ich fühle, dass man hier essen geht und öfter was schnell geht. Und irgendwie machen die es, dass der Burger bock, obwohl man weiß, er ist scheiße. Wisst <lacht> ihr, weißt du, wie ich meine? Der Burger ist auch nichts, Leute. Ihr mir zumindest bei McChicken Classic bei McDonalds das einmal gucken, wie der da schmeckt. Dann sehen wir uns drüben. Zum McChicken bei McDonalds. Also ist mir aufgefallen hier... <lacht> ist auch mit aufgefallen. <lacht> <lacht> <Aber> <lacht> <lacht> <lacht> oben und unten ist bei Burger King Soße hier, ist nur oben Soße drauf. Früher mein absoluter Chicken, äh, mein absoluter Chicken Burger. Mein absoluter Lieblingsburger bei McDonalds. Gucken wir mal, bisschen lau rein damit. <lacht> Leicht erdig gerade im Geschmack, fragt mich nicht warum. Zwischen Erde am Salat gewesen, weiß ich nicht. Also es ist immer noch trocken. Ich weiß nicht, was ich früher an diesen Bürgern hatte. Ob man nach ein, zwei Mal angefixt ist und süchtig. Aber es ist alles trocken. Die Band sind trocken. Das ist keine Liebe, aber nichtsdestotrotz schmeckt er ein bisschen. Einmal ganz kurz nochmal in mein Mikro. Was hast du eben gesagt, als du den Black probiert hast? Der war wirklich ehrlich also Da war irgendwie an, an dem Salat noch Herde drin. so also Scheiße, ich weiß es nicht. <lacht> Unabhängig von irgendwelchen Vorsätzen, die ich mache. Ich würde ich nicht wieder essen, weil es einfach, wenn du gutes Essen magst, ist das nichts. Also das wirklich, wenn du faul bist, einfach auf die Stelle. Ich ich verstehe das jeden, wer keinen von euch zu nahe treten. Ich kann mich da hineinversetzen, lass man das holt. Das ist kein sind keine guten Burger, Leute. Ich habe die besten Burger Deutschlands gegessen. Klar, kannst du es nicht vergleichen? Fast Food und so. Safe, kein Vergleich, aber auch so. Ich würde den hier 0,1 mehr geben als dem von Burger King. glaube, ich, glaub, ich hat dem 5, dann würde ich dem 5,1 geben. So in dem dreh, aber es ist nichts. Und wieder am Start hier bei Burger King. Ich bin so weit, mich aus dem Fenster zu lehnen, dass ich dem 5 von 10 Punkten gebe. Aber wenn man mal die harten Fakten anguckt, alleine die Trockenheit von allen Produkten sorgt dafür, dass ich nicht über die 5 Punkte rübergehen kann. Mehr auch nicht und wer jetzt morgen gesamt. Statement zu den ganzen drüben bei McDonalds geben. Zum Abschlussresümee, Leute. Ich hatte das Gefühl, es ist bei mehreren Produkten vieles falsch gelaufen, dass ich unter Umständen, wenn er richtig belegt worden wäre, ein Burger habe ich mir zum Beispiel mit Ahmed geteilt, danach zeigte er mir den Burger, war bei seiner Seite die ganzen Soßen, bei meiner keine. Ich glaube, es ist sehr abhängig, wer den Burger macht. Jetzt im Großen und Ganzen, finde ich, tun sich die nichts. Das ist einfach reine Geschmackssache. Hier bei diesen Dings kann man nicht sagen, das ist besser, das ist schlechter. Ich könnte in diesem Video sagen, wer die Burger ein bisschen besser umgesetzt hat, da würde ich sagen, McDonalds dieses Mal. Weil sie etwas besser mit, wenn man von Liebe sprechen kann, mit etwas Liebe gemacht worden sind. Deshalb für mich bei diesem Test McDonalds klein bisschen vorne. Und zu diesem Skandal kann ich auch nichts sagen. Für mich hat alles gesprengt wie damals. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mich wissen mit einem Daumen oben, Abo und äh, ein Kommentar. Gutschein geht raus an den Gewinner. Bis zum nächsten Mal.